Hallo, wir lösen heute die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2019 und zwar sind wir im Themenbereich der Finanzmathematik. Legen wir direkt los. Also bei Aufgabe Nr. 1.1 geht es darum, dass der Luca zu seiner Geburt von seinem Vater, Herrn Abel, 3000 Euro auf ein Konto bekommen hat. Außerdem überweist der Vater zukünftig jeweils am Ende eines Jahres einen, ja, eine bestimmte Summe auf dieses Konto. Und am Ende des Jahres 2001 erhält Herr Abel, Abel, also der Vater von Luca, einen Kontoauszug und wir sollen berechnen, über wie viel Geld Luca zu seinem 18. Geburtstag verfügen okay, schauen wir uns vielleicht erstmal ganz kurz diesen Kontoauszug an. Da sehen wir, dass bereits 3.000 Euro auf dem Konto liegen. Dieser Betrag, der da schon drauf ist. Dann sehen wir, dass am Ende des Jahres, also am 31.12. noch weitere 1.500 Euro dazu überwiesen wurden. Man sieht auch, von wem das Geld kommt. Und wir erkennen den Zinssatz, den die Bank anbietet. Dann werden logischerweise auch noch Zinsen gut geschrieben Und dann sehen wir, im Konto entstand am 31.12.2001. Okay, ähm, das Schwierige bei den Prüfungen in Finanzmathematik ist herauszufinden, in welchem Bereich der Finanzmathematik wir uns denn überhaupt befinden. Dazu vielleicht mal ein ganz kurzer Blick in die Formelsammlung oder in die Merkhilfe, die ihr auch nutzen dürft in der Abschlussprüfung. Also prinzipiell ähm, gibt es mal die Zinseszinsrechnung, dann gibt es die Rentenrechnung, die und es gibt auch noch... Die Zinsrechnung, die findet ihr in eurer Formelsammlung ganz oben. Kurz zur Wiederholung. Die Zinsrechnung, also diese Formel, dürft ihr nur nutzen, wenn die Laufzeit maximal 360 Tage ist. Das sehe ich auch hier unten drin. Da wird durch 360 geteilt. In der Finanzmathematik bedeutet das ein Jahr. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir irgendwo hier in diesem Bereich sein. So schauen wir uns die Aufgabe nochmal kurz an. Es gibt hier nämlich ein paar Schlagworte, auf die ich reagieren kann. Also zum einen liegen schon mal 3.000 Euro auf dem Konto. In der Finanzmathematik kürzt man das mit K0 ab. Ihr habt es wahrscheinlich als Startkapital oder Anfangskapital kennengelernt. Und das sind einfach 3.000 Euro. So, dann steht hier noch, dass der Vater jeweils am Ende des Jahres und wenn ihr über mehrere Jahre hinweg am Ende oder am Anfang eines Jahres Geld überweist, dann nennt man das eine Rente. Also setzen wir ab mit einem kleinen r. Und die Höhe dieser Rente, die kennen wir sogar. Das sind 1500 Euro. Also kann ich auch das schon mal aufschreiben. So, weil wir gerade schon dabei sind, schreiben wir doch einmal mal den Rest auf, den wir auch noch kennen. Zum Beispiel den Zinssatz klein p. 1,1% pro Jahr. Dann ganz wichtig, wenn ihr P kennt, könnt ihr auch immer gleich euer Q berechnen. Also das ist der sogenannte Zinsfaktor, seht ihr hier oben. Und der berechnet sich als 1 plus P, also in dem Fall 1,1 durch 100. Und es ergibt dann 1,011. So. Eine weitere Angabe, Angabe haben wir noch, die für uns wichtig ist, die ist aber ein kleines bisschen versteckt. Und zwar ähm, ist es der 18. Geburtstag und deshalb wissen wir, dass das Ganze über 18 Jahre laufen soll. Die Laufzeit gibt man, ähm, ja, wenn ihr nicht bei der einfachen Zinsrechnung seid, sondern in, den, in diesem Bereich der Finanzmathematik, immer mit N an. Und das sind Jahre. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Formelsammlung und überlegen uns jetzt, in welchem Bereich wir sind. Ähm, könnte ja theoretisch die Zinseszinsrechnung sein, Rentenrechnung oder die Tilgungsrechnung. Ich denke, dass es die Tilgungsrechnung nicht ist, ist euch allen bewusst, weil wir in dem Fall kein Geld ausleihen. Wir haben kein Darlehen, sondern der Herr Abel legt Geld an. Das heißt, es könnte jetzt entweder die Zinseszinsformel oder die Rentenrechnung sein. Die Zinseszinsen kann ich ausschließen, weil hier dieses kleine Ernicht drin vorkommt. Also weiß ich im Umkehrschluss, es muss die Rentenrechnung sein. Natürlich, wenn ihr jetzt schon ein bisschen besser in dem Thema drin seid, wisst ihr schon direkt, wenn ihr hier lest, am Ende eines jeden Jahres, dass es die Rentenrechnung sein muss. So, hier steckt übrigens noch eine weitere Information drin. Also wenn ich am Jahresende diesen Betrag, diese Sparrate klein r einbezahle, dann heißt das nachschüssige Rentenrechnung. Wenn es zu Beginn des Jahres wäre, würde es vorschüssig heißen. Okay. Wir sind im nachschüssigen, also kann ich diesen Bereich hier auch schon mal ausschließen. Das heißt, irgendwo hier drin sind wir jetzt. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3 Möglichkeiten. Die Kapitalminderung kann es nicht sein. Bei der Kapitalminderung lassen wir uns Geld ausbezahlen. Ähm, dann muss ich jetzt noch entscheiden zwischen Endwert und Kapitalmehrung. Da wir in unserer Aufgabe ein Startkapital gegeben haben, das kann 0, die 3000 Euro, kann es nicht der Rentenendwert sein. Weil in der Formel kommt es nicht drin vor. Also weiß ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit, es muss die Kapitalmehrung sein. Die Formel übernehme ich mir jetzt einfach mal. Ich würde euch übrigens empfehlen, das in der, äh, in der Abschlussprüfung ähnlich zu machen, weil da kann man dann auch schon mal ein bisschen Punkte drauf verteilen. Also wenn euer Lehrer das korrigiert und feststellt, ihr habt schon mal verstanden, in welchem Themenbereich wir sind, ihr habt die korrekte Formel gefunden, ihr habt die Größen korrekt, zu, korrekt zugeordnet, gibt es dafür nochmal Punkte. Gut. Dann mache ich hier mal kurz ein bisschen Ordnung. Wäre der nächste Schritt jetzt, dass ihr alle Größen, die ihr kennt, in die Formel einsetzt. Also wir wollen ja berechnen, das Endkapital K nach 18 Jahren. 3000 Euro liegen schon auf dem Konto. Ein K0. Dann brauche ich jetzt Q. Wir machen ganz viele den Fehler und schreiben 1,1, das ist falsch. Wir müssen hier den Zinsfaktor hinschreiben, also 1,011, 18 plus 1500. Das ist diese Sparrate, die ja, jedes Jahr am Jahresende auf das Konto dazukommt. Mal 1,011, 18 minus 1. euch 1,011-1. So, wenn ihr das geschafft habt, gibt es dafür wieder Punkte. Dann wäre der letzte Schritt, alles in den Taschenrechner einzutippen. Und dann sind wir auch schon bei unserer Lösung. Okay, wir machen das einmal kurz gemeinsam, weil auch hier gibt es ein paar Stolpersteine. Also 3000 mal 1,011 hoch 18. So, jetzt machen viele den Fehler und schreiben hier weiter mit plus 1500 und so weiter. Ihr müsst aufpassen, weil ihr noch im Exponent seid. Und das muss ich dem Taschenrechner irgendwie auch beibringen. Also erstmal 1 nach rechts gehen und dann plus 1500 mal Nutzt die Bruchfunktion auf eurem Taschenrechner. 1,011 hoch 18. Auch hier passiert der gleiche Fehler wieder. Viele schreiben jetzt einfach minus 1. Ihr müsst unbedingt hier runtergehen und dann durch 1,011 minus 1. So, dann ist es ein Eurobetrag, den runden wir. Immer auf zwei Nachkommastellen, auf jeden Fall, wenn es ein Endergebnis ist, also in dem Fall sind das 8, 4 Euro. Dann markiert vielleicht das Ergebnis noch in irgendeiner Farbe oder unterstreicht es doppelt. Macht das Korrigieren ein kleines bisschen einfacher. Und dann habt ihr euch in der Aufgabe zwei Punkte verdient.